Bitte lehnt euch alle, lehnen sie sich zurück für das letzte Projekt. Bob Ross to 3D heißt das. Und ja, das geht auch genau darum, wonach es klingt. Kutzt im virtuellen 3D-Raum. Damit mache ich die Bühne frei für Benedikt und Fahag. Ja, ähm, wie, hier sehen, wie ihr hier seht, kriegt wir eine Bob Ross 3D-Landschaft mit Unity gemacht. Und unser Ziel war, dass wir eine Landschaft erstellen, in der wir frei rumlaufen können. Dort gibt es Berge, eine Wiese und da auch noch einen Fluss. Den könnt ihr hier gleich sehen, denn Ach, das hier ist unsere. Und ähm, ja, wir haben das mit Unity umgesetzt, besser auch gesagt C. Genau. Ähm, wie macht das Projekt die Welt jetzt besser? Also manche Leute haben es äh, sehr schwer in, der, in die Natur zu gehen oder halt rauszugehen sogar. In manchen äh, Gebieten ist man, äh, totaler Lockdown. Da geht das dann halt kom äh, komplett nicht. Und äh, Reisen sind auch sehr eingeschränkt. Heißt man kann es nicht einfach ähm, nach Island fliegen, wenn man jetzt will oder nicht. Und... So ist Entspannung auch von zu Hause teilweise möglich. Ähm, wie wir das gemacht haben. Uh, hier gibt es etwas Code von Unity in C-Sharp. Wir haben hier einmal, wir können ja erstmal das Endergebnis zeigen. Vielleicht ist es dann einfach zu verstehen. Also wir haben zuerst diese Concept-Map sozusagen. Die wird ganz einfach mit zum Beispiel Paint oder so gemalt. Das Blau ist jetzt zum Beispiel ein Fluss. Und äh, das dunkelgrüne Wald und das andere eine Wiese und das Grau ist dann der Berg. Wie man hier schon auch gut sehen kann, wird hier das 1 zu 1 so generiert wie das hier aufgemalt ist. Und das kann man auch sehr einfach ändern. Und wenn ich mal Start drücke, und ich kann ja auch mal Fullscreen machen, dann ist das vielleicht ein bisschen schöner. Ähm... Durch die Bildschirmübertragung leckt das wahrscheinlich ein bisschen jetzt. Aber das ist ja nicht schlimm. Jetzt kann man hier rumlaufen. Man sieht hier den Fluss, den man eingezeichnet hat. Ähm, die Berge hier, auf denen auch Schnee liegt teilweise. <lacht> Und die Bäume, da wo der Wald ist. Und wenn man jetzt hier ein bisschen weiter geht, wenn man sich das noch gemerkt hat, war hier so ein größerer äh, Seeabschnitt. Genau das hier auch eins zu eins übertragen. Genau. Und äh, wenn man es von oben sieht, ist genauso. Und wenn ich jetzt ähm, eine andere Map, die wir auch haben, kann ich ganz einfach ändern, indem ich das Bild einfach hier reinziehe und nochmal neu starte. Dann wird das automatisch generiert. Und wir haben jetzt wieder eine ganz andere Welt, die man sich aus seinen eigenen Wünschen eigentlich kreieren kann. Ja, wenn man hier nochmal von oben guckt, hier ist der Fluss, da ist auch der Fluss. Hier ist ein kleiner See und hier der Berg. Das alles ist in C-Sharp gemacht. Und zuerst wird ähm, äh, die Höhen berechnet von dem äh, Gelände. Und dann noch ähm, das bisschen abgeflacht, weil sonst die Übergänge sehr äh, scharfkantig werden Und das sieht dann halt nicht unbedingt natürlich aus. Danach wird noch... Ähm, geguckt, wie das sozusagen angemalt wird oder texturiert wird. Zum Beispiel, da wo es ein Berg ist, ist dann eher so eine Steintextur und ähm, im Wald ist dann eher so ein Gras. Und danach werden auch ähm, Bäume generiert und ähm, Steine zufällig. Die haben auch einen bestimmten Abstand mit eingebaut. Ähm, warte, wo finden das das? Also, sie können nicht direkt ineinander spawnen. Das ist ganz gut, weil das wäre nicht sehr realistisch. Und zum Schluss wird noch das Gras generiert, da wo Wiese ist. Im Wald ist ein bisschen weniger Gras und auf den Bergen ist noch weniger Gras. Ja, so viel zu dem hier. Ja, also man kann sich seine eigene Landschaft sozusagen kreieren. Und was noch kommen soll, das haben wir hier auch noch. Ähm, theoretisch kann man hier noch äh, ziemlich einfach eigentlich einen VR Headset Support äh, einführen und vielleicht dann auch mit Argumented Reality irgendwas schönes machen, zum Beispiel neue Bäume pflanzen oder so und ähm, mehrere Möglichkeiten für Landschaftserzeugung, heißt man hat dann noch irgendwelche Wege oder eine Wüste oder sowas in der Art und ähm, theoretisch könnte man in Unity noch einen eigenen Editor für die Grafik einbauen damit man es nicht mit einem externen Programm malen muss und ähm, Theoretisch war der eigentliche Plan, ein Bob-Ross-Bild in ähm, diese Konzeptgrafik umzuwandeln. Ähm, das, ist, das stellt sich aber als ein bisschen schwer heraus. Ähm, und deshalb haben wir das auch nicht gemacht, äh, auch nicht geschafft in dieser kurzen Zeit. Aber ja, ähm, damit ähm, helfen wir halt Leuten, die nicht unbedingt äh, raus können in die Natur, um sich etwas zu entspannen und von ihrem Arbeitsalltag zu erholen. Vielen Dank. Vielen Dank euch, Benedikt. Und war ganz großer Applaus bitte für diese Gruppe. <lacht>